Mein Name ist Leonard Dobusch, ich bin Junior Professor für Organisationstheorie am Management Department der Freien Universität Berlin und ich forsche unter anderem zu Management digitaler Gemeinschaften und zum grenzüberschreitenden Urheberrecht.